Schau dim. Yes. yes. <lacht> ich bin jetzt draußen. Ich gehe rein. Ich bin jetzt drinnen. Ich, ich auch. gehe <lacht> raus. Ich komme zu dir. Ich bin jetzt draußen. Ich, ich bin gehe jetzt rein. Oben. Ich, ich bin jetzt drinnen. Ich, ich, ich, ich. Ich gehe raus. <lacht> okay, okay, okay. Ich, ich gehe, gehe auch raus. Ich bin jetzt draußen. First of all, I'm glad you said that. I'm not 5'2", I'm 5'3". I better watch my 5'2 mouth. First of all, I'm glad you said that. I'm not 5'2", I'm 5'3". You say what? I better watch my 5'2 mouth. First of all, I'm glad you said that. I'm not 5'2", I'm 5'3". Wow. I better watch my 5'2 <laughs> mouth. First of all, I'm glad you said that. I'm not 5'2", I'm 5'3". Okay. I Wah. you. I love you. Nie, ni. Wo ein ni. ni. ni. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich. Ich liebe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 Lass Ich hab's zur Schule! Ich hab' die Keine Luft! Keine Luft, du willst zur Schule! Ba, Ich Du ich muss die Schule. Ich muss zu Schule. Ich muss zu Schule. Ich muss zu Ich muss Ich muss